Oliver Pocher geschmacklos, dieser Seitenhieb gegen Boris Becker kommt nicht gut an. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Kaum verkünden die Beckers, dass sie ab sofort nach 13 gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen, fluten schon fiese Witze das Netz. Und wer reiht sich in die Riege der schadenfrohen Kommentatoren ein? Komedian Oliver Pocher, 40, natürlich, seines Zeichens schon lange nicht unbedingt das, was man als besten Freund von Neusingle Boris Becker, 50, verstehen würde im Gegenteil. Wenig verwunderlich also, dass der Fernsehkomiker es sich nicht verkneifen kann, den Finger in die frische Wunde zu legen und zum Liebes aus der Bäckes seinen Senf dazu zu geben. Doch was Pocher witzig findet, finden seine Fans eher geschmacklos. Seht im Video oben, mit welchem Scherz der 40-Jährige seine Follower verstimmte. Leon Boris Becker, Oliver Pocher, wenn man vier Wochen zusammendreht, merkt man schon. Im folgenden Video findet ihr die ersten Worte von Boris nach der Trennung von Lee Becker. Boris Becker, erste Worte nach der Trennung von Lie. Boris tief getroffen oder schon längst darüber hinweg? Dass Boris und Oliver nicht die besten Buddies sind, liegt wohl an der gemeinsamen Ex-Freundin Alessandra meyer wölten 34. Der verbale und öffentliche Schlagabtausch zwischen den beiden Herren vor einigen Jahren ist bis heute unvergessen. Porche lässt seitdem kaum eine Gelegenheit aus, der Tennislegende einen verbalen Kinnhaken zu geben. So auch jetzt. Doch auch wenn die Fans des 40-Jährigen seinen Humor diesmal eher unpassend als brüllend komisch finden, bleibt die Frage, wie sehr der frisch getrennte Boris sich diese Spitze zu Herzen nimmt. Oder tangiert ihn das Scheitern seiner Ehe etwa gar nicht? Boris und Lübecke, was ist mit den Ringen? Im folgenden Video seht ihr den ersten Auftritt des 50-Jährigen nach Verkündung der Trennung doch traurig sieht anders aus.